Das siebte Gebot. lautet: Du sollst nicht stehlen. Und dazu zählen auch einsame Herzen. Das siebte Gebot. spät begriffen, du hast mir meinen letzten Stolz genommen. Das siebte Gebot lautet: Du sollst mich stehlen und dazu zählen. Nicht mehr ohne dich sein. Das siebte Gebot, das siebte Gebot, lautet, du sollst nicht stehlen. Yeah. <laughs>